Hi und willkommen, mein Name ist an P oh, und ich bin Metal Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu Resident Evil. Hm. Ja, beim letzten Mal haben wir Irving fertig gemacht. Ja, macht und jetzt geht's weiter in eine Höhle, so wie ich das mitgekriegt habe. Oh ja, Das wird auch interessant. Mich schon. Ja, ich glaube, dann kommt jetzt Kapitel 4.1. In du noch keine Probleme mit der Internetverbindung oder so gab dieses Mal. Ja irgendwie ja, ne? Ja. Jetzt gab es noch kein Problem seit den letzten so, drei, place, vier Parts, vier, fünf Parts, glaube ich. Das ist nicht nur Jill, sondern das Ich glaube, es gibt nichts, kann, um dich zu stoppen. Ich will HQ, töten. Ich selbst Wir machen das schon. Wir sind Superhelden. Wenn wir verrecken, dann respawnen einfach. Ja. Was? Peace. Peace out! <lacht> äh, Kapitel 4.1. Die Höhlen. Die Höhlen. Ja. Der Schlüssel des, des Motorbootes fehlt. Ja, yeah, da ist auch ein Käfer drin, ne? Ich bin nicht für den der Käfer. Da kann man doch schon einsammeln. <lacht> Ja, das geht wieder nicht. Den kann man ja einsammeln. So. Let's move. Das geht wieder nicht. Das geht wieder nicht. Den kann man echt nicht einsammeln. Willst du halt. ihn unbedingt haben, ne? Ja, aber geht nicht. Ja, hier wird es genug schätze geben die wir werden ja hm. oh also eine genau, ein paar sehr gute level hier in diesen höhlen ja da gibt es wieder neue gegner und so hm. neue gegner ich mag neue gegner Zum Beispiel die hier. Ah, ah spinnen! Mal, du hast so Angst vor Spinnen. Ah, ich war nicht von solchen Spinnen. Diese diese sind niedlich, ne? Die, die möchte man mit nach Hause nehmen, ne? Genau. Oh, hinter uns. Nee, komm. Das Sind noch niedliche Kreaturen. Der was? Ja, was? der was? Was? Ah! Ah! Help! Help! Help! Help! ja! Ja, ja, ja, ja. ja. ja, ja geh geh weg. Weg. I can say thing, Die oh. hat eine Pistolenmunition. Wie hm. kann das überhaupt sein? Mein Tell me! Oh, eine Schatzpoll. Warum? Oh. Ein Topas. Ein Topaz. Ein Ein Topaz! Und da eigentlich noch was an der Decke. Was ist es? Ein Saphir. Ein Alpha Saphir? und da habe ich ein emblem gesehen aber hier sind so viele gegner die mich alle anspringen wollen die wollten, die wollten mich alle anspringen alle vier von denen ey. alle vier Na, jetzt machen wir das Emblem kaputt Juhu! lade nach so, ich immer noch hm? wir müssen die leiter ja unten Hallo? Weil, ich die, weil ich die umgekickt habe weil ich es getan habe. <lacht> hm. Da auch so ein Käfer drin. Ah. Ja! ja! Nee, da ist ein Smark drin. Hey, ich hab's ein Der Käfer hat sich in den Spark verwandelt? Alter. Spark. <lacht> Ja, mhm. ja das stimmt. Die wir uns zum Brauch doch gar nicht. Hey, was haben wir denn da noch? Ein Rubin! Haben wir da meinen da noch. Was? Und da wir <lacht> noch. Ein Tür. Was haben wir denn hier noch? Ach nichts. Oh. Was haben wir denn hier noch? Eine Tür. Ach oh Gott, oh nein. Ja. Oh, dann erinnere ich mich. Was Hast du die Fledermäuse gesehen? Was wieder? Ja, nee. Was nee. also, was ich sonst gesehen habe. Was denn? telling the truth when he said we'd find in this place. Echo, Echo, Echo. Echo. Ich hoo! Ich hoh! Moment, da ist was! Da ist was! Wer ist das? Wer ist das? Was ist da hier? In Top Bass! Oh. Uh -huh. <lacht> oh eine Spinne. Oh, die sehen schon, die sind schon ekliger aus, ey. Die sehen so realistisch Spin aus. <lacht> spinnen an Wände, die realistischer aussehen. Das ist ja genauso. Unfair. Da hängt etwas. Ich will gar nicht wissen, was das sein könnte. Das uh, den geht's gut. Ne? Ja. Oh, oh, Money, oh, jetzt ist es ist leer. Cool. Oh, nun zwar für mich wie Indiana Jones, nee, nee, nee, nee, Indiana. Sind wir für in Indiana? Oh, ich bin ja Das Ding bin ich Indiana. <lacht> ich habe Platz mehr. Ähm, Was haben wir da? MG. MG Munition, die ich nicht mitnehmen kann. Kann ich auch so lange mitnehmen. Ja, nehmen Sie mal bitte mit. Jetzt bin ich voll. Ja, ich bin auch voll. Ich habe auch keine keinen Platz mehr. Oh was wenn du erstmal mal über die brücke da gehst oh, großartig Ja, säcke Alles okay ja sehr gut ach ich muss da runter Nein. Ähm, da steht schon ein äh? da steht schon einer. Glaub, wenn die jetzt hier runter kommt ne, die mache ich völlig ne. mache ich so was <lacht> ich meine ich sehe mein, ich, ich sehe seh halt deine sicht nicht <lacht> er stand da schon kampfbereit um der ecke aber weil ich noch nicht runter gesprungen habe hat er sich noch nicht bewegt deswegen hat <lacht> er wahrscheinlich gewartet bis ich runterkomme ah. Uh -huh. Oh, hier sind die... Oh, keine Bully. Coppa, coppa. Ja, ja, so, ich gebe dir Rückendeckung. Du hast ihn ja gar nicht geblendet. Coppa. Oh. Okay, der rennt weg. Da kommen einige auf. Los! Die sollen nur kommen. Aho. Wissen du. Bin ist oben. Oh Gott, nicht schlechtes Timing. Ja, ganz, ganz schlechtes Timing. Oh nein, ich, ich kann nicht mehr mitnehmen. Oh, die sind noch drei. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Aua! Oh. war ein Kraut, da ich aufsammeln konnte. Ja, ich kann auch nichts mehr. mehr. Das ist ein rotes Kraut. Oh, sehr gut. Äh... Oh, warte mal. Warte. Da, da kann ich mitnehmen. Warte, warte, warte, warte, warte, warte. Okay, du hast, du hast zwei gute Kru Warte, ich kann dir ähm... weil Ich habe zwei grüne ja. warte, Warte, warte, warte, warte, warte, warte, warte, warte, warte, warte. warte warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Okay. Thanks. So, warte mal, Moment. Moment, gib mir, ich gebe dir die Pistolenmunition. Gib mir die uh, Ja. Geb hm. Munition dort haben ich hätte ich, hätt, ich hätt jetzt ein, einfach aus Reflex mitgenommen was ist wenn es leer oh. ist <lacht> warte ist da unten noch noch was ja, von da bin ich gekommen eh, da war nichts mehr glaube ich da nichts mehr habe ich von eingesammelt gesammelt gut noch ein oh. Oh. MG-Munition. Hm. oder Kraut. Ein Kraut. Ein grünes Kraut. Schade. Eine Mumie in einem Sarkophag. Vielleicht war es ja mal ein Friedhof. Eine Mumie in einem Sarkophag. Vielleicht war, war das hier mal ein Friedhof. Ja, das habe das hab ich gerade gelesen. Ich wollte es auch noch mal lesen. So, warte, noch nicht da. Nee. So, von hier kamst du, ne? Ja, vor, ja hier war, war ich und dann war ich halt hier die ganze Zeit. Aber hier müssen wir nämlich hin. Warte. Okay. Mehr Gold. Ja. Ah! Okay. Oh, ist klar. Hast du die? <lacht> hast du die Taste verkackt? Ja. Was? Oh ah. Ha! <lacht> der das? Zwei Schätze. Das ist auch oh, noch einer. Hm. Mann. Vor der schatzruhe gesprungen. Mal Gold, eine Menge Gegner. Oh, der hat es gefeiert. Oh, oh. Ja, danke, ne? Ah, ah, ich ah. hat mit dem mhm. ah. oh. hat er bin gerade mit einem Landgranate erledigt. Ja ja ja ja ja ja ja ja ich glaube, ich nein, ich glaube, nein, schau mal, Haben wir einen mit seinen Fackeln übergezogen. übergezogen, ah, ist aber gar nicht, gar nicht so schlecht, dass wir jetzt gerade gestorben sind. So ich bin die Brandgranaten weg, merken muss dann brauche ich auch erstmal nicht. Hm habe fünf Brandgranaten. Was wollt mit damit mit der ganzen Kacke hier? in meinem G gegeben. Oh ja, danke schön. Warte mal, glaube ich kann auch. Der äh... mhm. oh. besser. Yeah. Okay. Äh, okay, ich bin bereit. Ich auch. Dann let's go. Okay, wir sind wieder hier. Ich wir habe sind den Schluss nicht verkackt. Oh. Okay. Wir sind ja jetzt schon offen gewesen. Ja, ja. Kein mann man? Oh aber da ist Es so. Ist der ja. okay, der war ein bisschen schneller, sonst. Mhm. Ich habe, ich habe den auch, auch äh, gut bearbeitet. Robin. Das ist wertvoller ein Rubin oder ein Saphir? Also ich würde mal sagen, ein Saphir ist wertvoller. Also Nein auch nicht. Weiß das vielleicht jemand? Äh, sch, wer, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Interessiert uns jetzt gerade mal. Aber ist das nicht so? Äh, ist das nicht, nicht hier so ein komisches Rätsel? gestehen oh, stehen wir machen gar nichts okay er hey, schießt mal bitte oh. ah, jetzt bewegen sie sich oh, ich den kopfschuss durch schild gegeben von oh, den einen ich keinen schaden im kopf okay, hinter geschossen Jetzt haben wir auch erstmal unsere Ruhe. manne manne. mane. Muss Ganz viele Vasen zum Zerstören. Bis zum... Jetzt ja, kommen erstmal so weit hier. Ne? <lacht> oh. <lacht> on. Hm, ich glaube, ich würde da nicht rumlaufen. Ah! Gott. Aber der loot! Der Loot! Der weiß weit was für euch recht. Ach da! Schieb Danilo, schieb! Ich schieb doch schon. Oh, jetzt mal ja durch. Ja, das war ein bisschen schnell. Ich oh. bin du einfach durch den Ball bei mir durchgelaufen, ey. Da erwischt. Äh. nein. oh. Oh oh oh oh. oh. Ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. War zu spät, gesehen ey. Oh nein, ich weiß genau, was jetzt kommt. Ey. Ich habe mich mit einem Kollegen, ist ich das allererste Mal Spiel gespielt habe, eine Stunde oder so festgesteckt. Okay, das sieht mir doch ganz nach einer Falle aus. Was? Was? Ups! Ups! gibt es hier nur so zwei, drei Knöpfe. Springen. Mit Okay, das war einfach oh. <lacht> ich gerade sagen, da hast du eine Stunde dran festgesteckt. Ja, da musst du musst dir vorstellen, ich habe auf der Xbox gespielt beim Kollegen und das war dann das erste Mal dass ich eine Xbox Controller in der Hand hatte und da musste ich vorstellen die ganzen Big Time Events, die haben mich immer fertig gemacht, weil ich die Xbox Controller nicht auswendig kannte. Und er, er hatte irgendwie probleme irgendwie die ganze Zeit so wiederholt zu drücken. Und ich hatte immer probleme mit den Knöpfen, weil ich nicht wusste welcher Knopf wo ist, dann aber irgendwie eine Stunde irgendwie da festgesessen und am Ende voll durchgeschnitzt. Okay. Da Haben wir es auf jeden Fall sehr viel besser gemacht als ich dachte? Ja, ja ich habe auch wieder alle hin auf die Tastatur gehabt. Ja. Mittlerweile weiß ich auch welche Knöpfe ja immer durchwirken. Der mhm. mal vor irgendwie bei der Tastatur, wenn irgendwie jede Knöpfe irgendwie drücken sie hat, ja, dr drücken sie J, drücken sie P, drücken sie Leertaste, drücken sie Minusknopf. Minus Knopf. voll er voller ja weiß, du, wie viel also ich auf der tastatur sind also bestimmt mehr als 40 oder 50 <lacht> ja das so viele tasten hier so. möchten sie die tasten drücken nein ich möchte nicht die tasten drücken wenn drücken sie r t h g h j k und l ja yeah. und zwar Was? gleichzeitig Okay, hier geht's nicht weiter. Warum sind wir dann hier? Why we still here? Just to suffer! Mm -hmm. <lacht> <Yep>. <lacht> Bin mir auch nicht sicher, wo wir überhaupt hin müssen gerade. Da ist eine Vase. Das sind vasen Entschuldigung. Ich habe sie zerstört. Und warum? Weil es mir Freude macht. Es macht mir Freude, Sachen zu zerstören. darum oh. ist was Nicht. Abs. Zusammen ist es einfach ein. Ja. Ich glaube, wir müssen, glaub, wir müssen ganz normal mal darunter gehen. Hm. Weißt diese riesige runter. Ja. Und glaube ich ja, und wo uns auf keinen Fall noch ein Bossgegner erwartet. Nein. Ne? Absolut nicht. nein, nein. Oh. nein, nein, nein. Da, wie kommst du denn auf? Ich meine ja nur, wir sind hier in einem großen Raum. Genug Platz, um riesige Gegner zu füllen. Ach, Gott. Ich meine ja nur. Oh ja, Mäuse. Come on. Warte mal. Der ja, habe ich gegeben. Was? Hast du es der Fledermaus gegeben? Ja. Ja, okay. Ja was awesome. Ich habe mehr Stilfe spray Oh mein Gott. So, du mal auf der Seite. Ich gehe mal da rum. So, ich soll bleiben. Ja. jemand hier komme ich hier hin. Ja. ja, ich denke auch. So, ich bin dran. Okay, dann zieh mal. Hm. Was jetzt wohl passiert? Da liegt was! Ich, ich sehe was! Im Bling-Bling. Es funkelt und glitzert. Da war eine Schatzbohr Sehen. Oh Ein Saphir! Oh, guck mal. Ah, ich weiß, was der drin ist. Granatenwerfer. Ich habe keinen Platz. Warte, warte mal. Hätte auch die Schrotgewehr-Munition gehen können. So, jetzt habe ich Platz. Ja, yeah, jetzt habe ich einen Granatwerfer. Den werden wir vielleicht auch brauchen. <lacht> Etwa wegen diesem einen Ding, was vielleicht gleich noch kommen wird. Ja einfach nur wegen Feuerwerk, ne? Ja, ne? Leer Maus! Oh! Leermaus! Oh, ich hab's nicht gesehen! Nimm das Dracula! <lacht> äh, Dracula, du meinst. Dracul. Ja, weil Dracula Kong kommt aus dem früheren Rumänien. Okay. No, no, no, no. Das war halt so, so ein Kriegsfürst, der, der halt das Blut seiner, seiner Feinde getrunken hat, weil er dachte, dadurch wäre er unbesiegbar. Cool. Mhm. Und deswegen, und er ist deswegen halt. Cool. Haben wir wieder was gelernt. Haben wir wieder was gelernt. Haben wir wieder was gelernt vom Bernd. Ja, Bernd, das Brot. Das mal ich will war. am Hebel ziehen. Oh. Klick. Alle wollen am Hebel ziehen. Was ist jetzt wohl passiert? Was meine? Ah, gut, ist ja gut, ja genau. Ja, wir nutzen die Technologie. Okay. <lacht> Na genau, erstmal ähm, Smaragd einsammeln. markt ne? Ja. Hm. habe ich da gerade was gehört? Ja, ich habe auch was gehört. Jetzt sehe ich sogar was. Ja. Ach kommt schon, Freunde, will wird sich langsam lästig? Oh Gott, da sind alle. Ich der Fackelträger. Oh, der ist gestolpert. <lacht> Hast du gesehen, mich. wie der hingefallen ist? gehen ein bisschen näher ran. Uah. Und überhaupt Ach, da sind sie. schon wir doch mal, die Ja, los gehen. Oh, nein. Da steht noch einer. So. Warte auf die beiden. Wenn die hier um die Ecke kommen, dann oh, da sind sie. <lacht> Ich den kopf hat durch den schild ja durch den schild braucht ein kopf nicht sehen um den zu treffen ich kenne die menschliche anatomie -Munition. Ich kann es nicht tragen. Mit. Oh, danke. Come on. Oh, ich danke sagen. <lacht> oh, oh, oh, oh. <lacht> <lacht> mein Gott, was ist denn er schon wieder? Was ist mit ihm schon wieder los? Sir, geht es Ihnen gut? Wenn die hier vorbeikommen, die mache ich fertig. Die schnappen. Ja. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen zurück. Wollen wir, wollen, wollen wir, wollen wir ihn so lassen? Lassen? Ja. Warum sagen? und den Typen? Ja! Sir! Hm. Ich wollte gerade, gerade fragen, ob sie da das Highlight sein wollen beim Best-of. Nein. Ich komme auch näher an die schro ran. Allein das ist schon das Best-of wert. sofort hm. <lacht> hm. hm. hm. hm. hm. noch was. So, hm, da ist noch ein Hebel. Hm. Warte mal. Zieh mal dran. Oh, wo ist eine andere. Ach ja, runter oh. ist er, glaube ich. Genau. Ich glaub, da kommen wir mal der ist runter. Ist Ja, ich glaube, der ist unter uns. Genau. erstmal hm, mal Okay. Ja, wollte schon sagen, lass uns erstmal an dem goldenen hier sehen. 1 2 oder 3. Hinter welcher Tür ist der Zong? Hm. Mm. Ja, ich ja, ich glaube jetzt, komm, jetzt kommt jemand halt da unten lang. Ich wollte es gerade mitnehmen. Okay. Ah, okay. Okay. Oben, okay? Ich bleib oben. Hurry! <lacht> mm. Oh. Da kommen welche zu dir? <lacht> Was ist los? Wenn du das sehen da war gerade so eine Spinne, die war in ihrer Toast-Animation in der Luft. Ja, halt schnell. Bin jetzt zu mir hingekommen. Warum? Ah. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Oh. <lacht> Unterstützung von oben. Ich hoffe, hoffe, das Ge Geschenk kam gut an. die ja. nur gesehen, wie die auf dem Boden gelandet ist. So. Klingt Kling. und dann so Fuck. Brauchst du Hilfe, soll ich runterkommen? Ja, geht schon, glaube ich. vorsicht Fackelträger. Jetzt ist er hingefallen. Hast du gesehen, wie er hingefallen ist? Ja. Mensch. Ge geht nicht. Man ja, probieren. der ist tot. <lacht> Alles dort. Ah, ne. Ah, nee. Ich Hello, und alles, alle. There's ah. There is oh, ah! Oh. Oh, <laughs> <laughs> <laughs> ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, da kommt noch mehr. Warum kommen hier so viele? Nee, ja gar nicht. Okay, okay, Musik hat aufgehört. Alles in Ordnung da unten? Ja. Aber ich habe ja hab unten noch so ein paar Vasen und so gefunden. Um. der anderen Seite. Ja, <lacht> scheiß jetzt auf die Vasen. Das erstmal hier, ähm... Eine Ebel ziehen. Hier ist noch eine Mine. Die Mine. haben wir definitiv brauchen. So, warte mal auch hier. Nicht. Oh, hier kommt man. Okay. okay ich komme zurück. Chris, mach gefälligst den Mund zu. <lacht> das sieht so bescheuert aus. Okay, äh, hier. Da ist noch eine Truhe. Noch eine Truhe? Ja, gerade gesehen. Wo kommt man denn da hin? Eine Ahnung, weiß ich doch nicht. Du kennst doch das Spiel komme erstmal runter. Ah ne, halt! Oh, ich kann hier rüberspringen! Ah, sieh mal an! Hast du die Truhe gefunden? Ja! Mit Blendgranaten! Oh, die sind für Sechs Stück! Granatwerfer! So, oh, hm. äh, Aber wir haben kein Kraut hier. Äh, doch, du. Mh, äh, doch, du hast ein Kraut. Ja, aber ich ja rotes oder so. Ja, I know. Okay. Ah, keine So, aber haben wir Ach ja. Bisschen du. Sagti war doch Mandi. die Hey, wir kommen da oben. Cool. Nichts kann schief gehen. Oh, nicht er schon wieder. Oh, Gott, Jetzt kann auch nicht durchkommen. Ich habe so Quicktime-Event gesehen. Ja. Aber oh, ich glaube, mal kann runterspringen runter oder so. Oh, stimmt, er ist ja der Ich der sterbe. mir bin noch nie aufgefallen. Ja, der. Danke meine mine platzieren aber oh, wenn ich wüsste wo die Echt? ist, komm. ist komm nicht an ihm ich komme nicht vorbei da weggehen okay. Oh, ja, nicht. ich habe mich verschluckt, <lacht> Ganz übel. Nein, dreh ich mal oh. um. Oh, Auchoa. Ah. so wenig Platz hier. Ja, ich ey, das ist vorbei. Blöd. Oh. Nein, ich bin im Menü. Lass mich durch. Jetzt, <lacht> ich den Weg versperrt. Scheiße. <lacht> aber aufgehen wieder ein gutes Zeichen dafür dass dass wir tot sind ja, weißt weiß du warum warum oh. können wir uns erste holen ja. hm. und ich kann meine oh, waffe ja ich habe ein erste gekauft und ich kann dir die mg geben ja so verballen ich tue erstmal die ähm, blend weg die werden wir erstmal nicht brauchen Hm. Hm. Nimm mal eine Granate. Oh ja, oh MG verbessern. 180 Schuss. <lacht> Momentan können Sie dieses Objekt nicht verbessern. Oh, keine Kapazität für mich. Schade. So, ich bin fertig. Oh, warte, Moment, Moment, Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. So, jetzt bin ich ready. So viel Geld hier, ruhig. Ja. <lacht> Komm, ah. nehmen wir die mal. Hm, ja, Wir Ja, einen Kontrollpunkt, genau da vorne. Ja, warte einen Moment, dann kommen wir her. Das wissen du. So. warte. Ich hab doch mal hier, ich platziere Enemy, ne? der er kommt. Er kommt. Ja, ich bin genau da der. Ja. Vielleicht habe ich das halt nicht gemacht. Weg da! Ja ich kann nicht schießen ah, ah. Oh. Oh. Schon tot oh. Oh. Ah. Oh, also da also jetzt jetzt hat es ja wunderbar funktioniert ja das nicht auch ja. man hätte auch von dem wegrennen können ja aber wir sind, wir sind doch hier, um, hier die erfahrenen Profis ja. vor allen Dingen ich <lacht> nicht ja, ja. ich mit dem Granatwerfer die ganze Zeit hier habe ich äh, gesehen ich konnte gar nicht schießen weil weil ich die ganze Zeit gestand war von einem <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm. Na, ja, ich glaube, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir weiter. Ja, gehen wir auf in Tod und Verderben. <lacht> Wait. Wait. Ich mal nicht mit einer Dame. Die Preparationen sind fast komplett. Dann können wir Gut. Plagas Your position at tri is secured. Oh, I have my eyes set on something much bigger. Mm. You'll be needing a partner, right? Someone suitable to join you in your new world? I believe I've proven I'm worthy, haven't I? Perhaps you... It appears your old friend, Chris Redfield, has come to pay you a visit. Do I sense concern? The plan is in its final stages. I will not tolerate delays. <laughs> Ende von Kapitel 41. Ja, wir haben gesehen, Albert Wesker ist tatsächlich noch am Leben. Wer hätte das gedacht? Ich, ich habe das Spiel schon gespielt. Ich wusste es. Ich wusste es nicht Ich wusste es auch. Und dabei habe ich das Spiel nicht durchgespielt. Ich wusste, dass er, dass er noch am Leben war. Ja gut. Was uns uns beim nächsten mal erwartet das sehen wir beim nächsten mal ja aber für heute mal. Ja. ja also gut dann bis dann und ciao. Ciao, ciao.